Ein Maulwurfspfad. Wo, wo führt uns das denn bitte hin? Zu ganz vielen Maulwürfen? Ja. Yep. Okay. In Deckung gehen. Sieht ziemlich prinzlich aus. Lieb von dir. Jesus. Oh, neue Technik. Impuls. Impuls. Oh, nice. Nicht übel oder was? Ich helfe auch. Ach so, Heilung. Immerhin. Oh, Wurm. Dieses Lied ist nur für euch. Feiert. Feiert. Die feiern es alle. Wow. Sorry für die ganzen Cuts. Ich glaube, ich lasse einfach die Cuts jetzt. Ich glaube, gerade so viel Neues. Du ich ich bist überlebt. Hans. die feiern das total und dann werden die umgebracht bam bam gut gemacht und jetzt bam dann mache ich einmal wieder cut und dann gibt's was neues level up für ihr geht und das war so ziemlich ich lasse es aber wirklich die cuts da schreibe ich alles rein fieser Maulwurf ein neuer Gegner Interessant, was hier auf diesem Maurepfad alles zu sehen ist. Aua. Bam, Wetz, Wetz. Oh, Wetz mitfährt. Besser geht's gar nicht, oder? Bäm. komm jetzt, endlich. Danke. Professor Geld ist verlassen. Schön, schön, Die Bundeserfahrung kriegt er natürlich. Das sollte erst jetzt hier zu Ende sein, oder? Eine Kiste. Mit einem zweiständigen Daily becher Und hier ist das Ende. Außer kommt noch ein Gegner. Nein, gut. zurück zu Miitopia! Auch wenn ich das äh, eigentlich vorhin schon hätte sagen können. Naja, auf jeden Fall willkommen zurück. Und Pünktchen-Catsuit. Cat Kaufen wir mal dem guten Nebenbild von Mike. Wie sieht denn das aus? Naja, gefällt mir jetzt nicht so sehr, um ehrlich zu sein. So, dann kaufen wir den anderen natürlich auch noch ihre Sachen. Zum Beispiel das Experimenten-Kittel. Das sieht bestimmt sehr sick aus. Dum, dum. Ja, das hat was. Das ist cool. Das hat was. Ich mit dieser Brille oben drauf. Und du willst ein Megafon. Alles klar. Dann hole ich dir ein Megafon. Ja, warum nicht? Du, du, du, du, du. Gut, dann fuddern. Schokoladig, eiskalt und unwiderstehlich. Einfach delikat. Ne, überhaupt nicht. Schade. So, du kriegst wieder einen Deli-Becher. Ich weiß du sie liebst sie. Nimm sie. Und lass mich in Ruhe damit. So. Das hat noch niemand probiert. Ich kann es probieren. Das ist ganz okay. Was sagst du? Achso, ja, gut. Abwehr und Tempo Jo, warum nicht, ne? Wenn der wahrscheinlich der Einzige ist, der es mag Dann warum nicht? Dann mal hier ein bisschen trinken Schon die Stimme und alles Toast Ja, Toast, schon lecker ne? Wer mag Toast, bitte nicht Gut Dann auf geht's So, nachdem ich diesen Weg nämlich gemacht habe Oh, du hast fünf verschiedene Catsuits. Okay. Nachdem ich diesen Weg gemacht habe, gibt es nun auch hier noch einen Weg und wir müssen das hier noch machen. Also ja, leider gibt es ja noch ein bisschen was, aber das hier kann ich kurz raus. Das wirklich. Oh yeah. So, damit wird es auch abgehakt. Und ich und Professor Igitt lernen uns ein bisschen besser kennen. Schön. Okay, dann... Wollt ihr doch bestimmt wieder was futtern, oder? Wie schmeckt's? Nicht so gut, schade. Okay, und wie schmeckt das? Gut. Okay. Und wie schmeckt das? Sehr gut. Okay. So. Jesus hätte das hier noch gerne. Nom nom. Dann nimm sie halt alle. Zack. Dann die Toasts. Also beide satt, ne? Ja, lass mal erst mal gucken. Hm, wie sieht's aus? Mag sie. Nice. Ploingwurzel. Auch nice für sie. Gut. Okay. Außer also Mike hatte noch Hunger. Moment. Mike hatte noch Hunger. Ihm hab' hier gar nichts gegeben. Ja, aber... Ich lasse es auch. Ich will das alle Sachen probieren. Deshalb. Naja, komm. Auf geht's. Wir wollen uns die Kiste schnappen, bevor wir dann mit Iwala über die Lampe reden. Blam, blam. Ja. Hol uns die Kiste. Vielleicht ist es ja kurz. Letzte Kiste war auf jeden Fall sehr, sehr kurz. Einfach zack hier lang. Kiste, so wie hier jetzt. Und das war's. Oh. Das war eine Falle. Das war nicht die Kiste. Oh, no, no, no, das sind mega viele, oha. Bam. Nice. Impuls. Bam. Uh, neue Technik. Krächsen. Macht zwar sehr viel Damage, aber tut auch uns ein bisschen weh. Aber das war jetzt wirklich nicht viel, was uns wehgetan hat. Deshalb beschwere ich mich noch nicht. T tatzen gelernt. Böse, schmerzende... Das böse Schmerzen der Liebeangriff verursacht beim Gegner Schaden. Oh, nice. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Wuhu. Entzünden gelernt. Erhöhe mit chemischer Behandlung die Waffenreichweite von Freunden. Okay, keiner Push. Keiner Support. Ja, warum nicht? Und das war schon? Hier? Gasthaus? Nein, hier ist erst die Kiste. Mit Rüschentaler Für den Jesus <lacht> das sieht so dumm aus. Mein Sohn Ich bin nun hübsch <lacht> Oh man Aber okay Erstmal Anfang der Folge ein bisschen Quatsch gemacht hier Level 5 mit Forscher Du hast auf deiner abenteuerlichen Reise durch Mito bei 50 oder mehr Schatzruhen geöffnet Okay So und nun Ja was gibt's? Nichts? Ja, ich will weiterspielen. Komm, weitermachen. Ja, erstmal hier Jesus hier rüberbringen, weil die tocken wollen. Nom nom nom. kriegt ein Level-Up wahrscheinlich. Yep. Oh, fast zwei sogar. Level sieben miteinander. Das ist gut. Aber ich find's besser, wenn ihr euch so vertragen würdet, ihr beiden. Oh. Gefleckte Pfoten. Oh, das sieht niedlich aus. Cool. Okay, ich sehe keinen Unterschied, aber... Naja, egal. Nehme ich sie. Und du willst auch was? <lacht> Sans Ketchup. Klar, warum nicht? Wo ist hier? Oh, Deine Ernst, das ist einmal diese Chance und du verspürst... Wir reden nicht drüber. Ich möchte nicht darüber reden. Das mag auch niemand irgendwie. Wow. Was mit dem Liefen Toast? Okay, Jesus. Ist nicht so? Und wird ja auch nicht so. Okay. Dann weiß ich auf jeden Fall, wer die bekommt. Und zwar... Ich. Ich kann die mehr, brauchen. gut nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, Aber weil ich ja so ein netter Mensch bin, kriegst du auch noch mal ein bisschen hier was. So. Käsekuchen! Erstmal hier! Schmeckt gut! Schön! Und das hier? Nicht so, schade! Und wie sieht's hiermit aus? Überhaupt nicht! Was sagst du? Doch, total lecker! Krass! Du willst nicht mehr? Okay, wir haben jetzt gar kein Essen mehr so langsam. Ich habe es geschafft. Ich habe mein ganzes Guess Essen ausgegeben. Nice! So. Iwara! Oh, wir müssen erstmal mal zu ihm hin. Okay. Können wir bitte was langsamer machen? Okay. Aber hier scheint er wohl zu sein. Hey, Fernando. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Und zwar... Aha. Ach, nö, doch nicht. Äh, okay. La. Interessant. Schnell. Ja, ich... Ja, mach ja schon schnell. Vorher wolltest du langsam machen. Jetzt mach ich ja schnell. Kannst nicht immer. Hin und her. Muss ich eigentlich schon entscheiden. Ich mag gerne schnell machen. weil dann kriegen wir mehr in der Folge hin. Augenblick huh? mal. Entzünden. Oh, cool. <lacht> oh. LOL. Ja, nice. Und über 500 erreicht. Schön, schön, schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Harmonie gelernt. Verbreite die Liebe und besänftige den Ärger eines deiner Freunde. Niedlich. Ich frage heute meine Lieblingssachen. Freuen wir uns auch über die kleinen Dinge. Na nun, was meinst du denn hier? Ein Lampengeist will das Königreich zerstören. Also ist das Siegel Giblachen. Das sind sehr schlechte Lachen. Oh, Moment, was ist denn das für eine Lampe? Du meinst dir? Kaum zu glauben, das ist genau die, die ich suche. Damit kann man den Bösewicht einschließen. Ist auch gar nicht wer. Man muss die Lampe hochhalten und den Bandspruch aufsagen Bandspruch? Hm. Den Namen des Lampengeists. Man muss ihn nur immer und immer wiederholen. Den Namen des Geists wiederholen, ja? Ganz genau, das schaffst du. Okay. Danke für den Tipp. Gut. Nicht so schnell? Okay. Machen wir den Entspannten. Ob wir den Lampengeist wirklich wieder einschießen können? Als Beantrag musste man noch nur mehrmals seinen Namen sagen, oder? Also sagen wir einfach immer wieder, äh, wie hieß er eigentlich? Äh. Mhm. Ach, das fällt uns bestimmt wieder ein. Sag mal, haben wir seinen Namen überhaupt schon mal gehört? Gelesen. <lacht> Aber vielleicht nicht gehört. Naja, aber wir sollten jetzt Zugriff haben zur Höhle, meine ich, oder? Zu diesem Geheimversteck. Oh, Brief briefverhalten Warum? Lieber Mike, ich wollte bei dir schreiben, wie toll ich Nintendo finde. Okay, schon wieder Eigenwerbung von Nintendo, aber egal. Und von der Leute gerettet. Die macht es aus. HP-Streif vergrößert statt 80, 100 HP. Und MP-Streif vergrößert statt 30, 35 HP. Hohoho, ho, ho. du bist wahrhaftlich ein guter Mitopia-Krieger, bei 550 kriegst du noch was, hoho. Ho. Okay, alles klar. Ich will zu Miku, warum willst du nicht bei mir bleiben? Ich kann halt nicht. Wir haben heute richtig viel Zeit. ich denke es ist einfach nur Glück. Ein Wow, kawaii! Spaß. Oh Mann. Ja, gut, ne? Alle wollen was haben. Getigerter Cat Aha. Lass mal sehen, wie es aussieht. nicht. Irgendwie fühle ich das nicht so sehr. Warum kann man das Spiel eigentlich mit Y pausieren? Verstehst nicht ganz. Fabulous Kittel. Ja gut, wenn du Fabulous aussehen möchtest, sage ich äh, nicht Nein zu. Fabulous. Hä, wie sollte wieder das, das normale Ding da in der Hand. Ist das, ist das richtig? Pünktchen Dress. Hatte ich das nicht schon gekauft? Ja, wie auch immer. Jetzt hat dies es auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Irgendwie, das fühle ich auch nicht so sehr. Flechtaler Ware. Oder was stand da? Flechtaler Ware, oder? Ach, keine Ahnung. Das sieht schon besser aus, aber in welcher Farbe? Sowas vielleicht. Ja, warum nicht? Warum nicht? So! Falter nicht. Sorry. Das mag niemand. Okay. Okay, ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe ganz... Ich habe zehn Stück von diesen Dingen, aber die mag halt niemand. Das ist das Problem. Dann lass uns erstmal hier. Gehen wir ja zu Miku, deshalb machen wir uns erstmal hier ein bisschen hoch von der Freundschaft etwas zu andringlich. Oha, nein. Oha, Oha. Dadurch wächst die Nähe. Gut. Bloppa, bloppa, bloppa, bloppa, bloppa. Ah, Nicht Felsenschoki! Ihr mögt sie doch nicht, warum nimmt ihr die dann mit? Das ist wieder sowas. Das regt mich auf. Nö, nö, nö. Händchen halten. Ob ihr geht in der hm. Gute Frage. Kein Glück. Ein Gewissen? Eine Happy Banane. Okay. Eine Panne. Und Level 5. Schön. So, dann würde ich sagen. Könnt ihr beide nochmal. Dann seid ihr auch noch hier Level 5 und dann können wir tauschen. Maybe. Mal gucken. Schon ganz schön spät. Würde die Aussicht genießen. Okay. Ist das spannend, das Buch? Oh ja. Ja, aber für Jesus vielleicht nicht so sehr. Aber zumindest wächst dadurch die Nähe. Genau nach Plan. So was kriegen wir hier? Ein Schleimgelee-Sternchen. Dreimal. Okay. Ich warte jetzt wieder, bis ich ein bisschen Essen angestaut habe, weil jetzt finde ich lohnt sich das nicht mehr so sehr. Okay, dann können wir ja nun weiter erkunden. Oh, du hast drei verschiedene Dressen. Die Besuch. kleidung ja. Cool. Ja, ich hatte recht, man kann jetzt hier in die Höhle rein. Hier müssen wir auch lang. Ganz ehrlich, ich möchte aber tatsächlich erstmal rausfinden, was da ist. Haben wir eigentlich schon bisher alles? Alle Felder? Oh, hier fehlt was. Achso, nee, stimmt. Nee, nee, nee, nee, nee. Das ist ja hier der eine, den wir noch nicht machen können. weil Dafür müssen wir ein bisschen leveln. Das ist wie so ein Doppelboss. Äh, ja gut. Mach ich das hier doch. Und dann gehen wir runter. Oder? Huch? Schwere Felsbrocken, verspenden den Weg. Hm. Dann nicht. Dann werden wir gezwungen, nach unten zu gehen. Alles klar. Was sind wir denn hier? Wow. Höhlenlabyrinth. Hier fließt ganz viel Sand runter. Auf geht's. Ich kippe gleich um. Du, du, du. Wow, das Echo hier ist echt heftig. Allerdings, ich zucke schon beim kleinsten Laut für Schreck zusammen. Wirklich? Tja, was passiert dann wohl, wenn ich? Wenn du was? Äh, nichts. Du hast einfach versucht mich zu erschrecken? Äh. Uh, maybe. Dun, dun, dun, dun, dun. Eine Weggabelung mal wieder. du dumm, dum, Darf die Level immer mehrmals mehrmals machen. Toll, toll. Toller, lol. Du, du, du, du. Hö, roter Kobold. Was ist denn los? Ich überdehne. Hm, Totzenhieb, hier ist es doch. Miau. Neue Technik. Totzenhieb. so ein Sprungangriff. Okay. Cool. Macht ordentlich Damage. Lässig. Bam. Pass auf. Uff. Oh, nice. Pferd. Schnauben! Los Fernando! Schnauben! Wie so ein Pokémon! Los geht's! Als ob der Rote dann noch lebt. Aber jetzt nicht mehr. Dum -dum. Daum, badadau, daum, badadababababam. -da daum, -da Arm, Beine. Wo führt das denn hier hin? Ist in der Kiste? Aha. Ein bisschen Gold, ja. Und dann? Oh, Stein im Schuh. Puh, wird's dunkel. Wahrscheinlich ist das hier der letzte Gegner. vor. Oh, Ende. Eine gelb Kobra. Die sieht voll cool aus. Wirklich voll cool aus. Das nie. Nein. Falscher Gegner. Naja, egal. Müsste so auch okay sein. Nice. Nice, der Support von Professor Gitz. Ist in Ordnung. Mike. Du. Ich sollte mich blanken. Ich habe keine MP mehr. Okay, da muss ich so angreifen. Komm, jetzt macht er ja Down. Zugabe äh, okay, dann greife ich nochmal an. Augenblick. Nice. Cobra Nuggets. Oh Gott. <lacht> Cobra Nuggets. Boah, da habe ich aber schon wieder Hunger auf Nuggets, ne? So keiner real-life-mäßig. Muss ich mir für eine Folge merken. <lacht> Halb ironisch gemeint. So, ihr habt wahrscheinlich wieder. Genau. Eine wachsende Nähe. Nein. Uh, Spaß. Wird ihr was haben? Ja, er was haben. Baumwollhandschuh. Leute, ist einfach so ein Mario-Handschuh. <lacht> Oder? Ja, <lacht> wie geil. Ja, let's go. <lacht> Das finde ich funny. Das ist nice. Was ist mit dir? Komm, bitte, Cole, hol das Ketchup. Ich will, dass du mit Ketchup angreifst. Yes. Ketchup. Toll. <lacht> Ach, das finde ich einfach lustig. Keine Ahnung wieso. Ich finde es funny. Bam, bam, bam, Und wo führt das Ganze hin? Gott, so viele Wege, so viel zu tun. Lass uns mal runtergehen. Na, no, vielleicht habe ich ja erstmal nach oben und dann nach unten gegangen. Dann machen wir es genau andersrum. Langsamer machen. Nee. Geh das nicht langsam an. Wir müssen rennen, schnell. Puh, ein Gegner will uns aber stoppen. Das akzeptiere ich nicht. Ich treffe Pause. Spaß. Kämpfen gegen Fossil. Aha. Ja, die schnauben wir alle weg. Nice, hat so wirklich geklappt. Da baum, Baum. Ja, hier werden wir anscheinend in der nächsten Folge uns ganz viele erkunden. Level up. von alle langsamer machen, ne? Okay. Mein Bauch kneift. Ouch. Dann gehen wir aus die wollen alle langsamer machen. Ja okay. Du bist wirklich lässig, Iggy. Seht nur her, Leute. Aber ich weiß, was neulich war. Da hast du geheult, als du deinen Teddy verloren hast. Oh ja, woher weißt du das? Ach, war eigentlich nur ein Witz. Äh, äh, seht nur her, Leute. B ja, okay. Voll dampf raus. Und jetzt noch ein Gegner, bevor wir das Klasse aus erreichen. Gegen ein Krebsfossil. Aha. Augenblick. Boom. Augenblick. In meine Hände. Abgeklatscht. Das ist ein Fossil, aber ein viel stärker, oder wie? Lässig Aktion. Ausweichen. Nö. Nee. Zu langsam. Nice. Gut, dann werde ich wahrscheinlich wieder offscreen. screen oder direkt am Anfang der nächsten Folge hier ein bisschen was aufräumen. Oh, Briefe halten, bevor wir enden. Lieber Mike, zurzeit sind wir für unsere tragende Rolle echt unterbesetzt. Wer es denn so teuer, noch jemanden einzustellen? Dein Guy Manual. Alles klar.